Was sind eigentlich Validatoren, wo du sie findest und welche Aufgaben sie haben, das besprechen wir jetzt gleich nach dem Intro. Ja, schön, dass du wieder da bist. Mein Name ist Klaus von CryptoClose und heute geht es um das Thema Validatoren. Was sind die Aufgaben, wo werden sie benutzt, wo finden sie Anwendung? Und Darauf gehen wir jetzt in diesem Video ein. Wenn dir das Ganze gefällt, dann lass auf jeden Fall ein Like da, einen Kommentar da, drück die Glocke und dann bist du immer auf dem neuesten Stand, was das Thema angeht. <lacht> ähm, ja, was sind Val Validatoren? Vereinfacht gesagt sind Validatoren Computerprogramme, die ähm, eine Syntax oder eine Zusammensetzung von zum Beispiel HTML-Code auf Korrektheit überprüfen, ob der richtig zusammengesetzt ist, ob der Inhalt stimmt oder ob ein bestimmtes Schema, also Ablauf, dann praktisch ja, richtig ist, ob der beschädigt wird, ob der korrekt ist. Und wie läuft das Ganze ab? Also es gibt ja zwei verschiedene ähm, Mechanismen, die, die wir heute behandeln werden. Zum einen ist das Proof of Work und einmal Proof of Stake. Und diese Validatoren, die arbeiten auf beiden Ebenen etwas, etwas unterschiedlich. Fangen wir mit Mining an, also mit Proof of Work. Mechanismus und dort ist es ja so, dass die Miner die Validatoren auch gleichzeitig darstellen. Also, das bedeutet, dass du, wenn du, ähm, wenn die Miner diese komplexen Rechenaufgaben lösen, um dir die nächste Transaktion äh, durchzubringen, um die Blöcke zu, äh, zu erstellen, also es ist ja so, dass beim Proof of Work, also beim Mining, das Ganze ja arbeitsbasiert ist. Also man muss einen Arbeitsnachweis erbringen, dass man am Netzwerk teilnimmt. Und die Validatoren sind dementsprechend dann die, ja, die, Mining, die Miner, die Mining wie man das auch nennen möchte. Und die Mininggeräte, die, ja, ja, die haben die Aufgabe, komplexe kryptische Rechenaufgaben zu, zu lösen. Wenn Sie das geschafft haben, dann bekommen Sie einmal eine Belohnung und einmal dürfen Sie den nächsten Block erstellen, sodass dort die nächsten Transaktionen gespeichert werden. Bevor dieser Block aber erstellt wird, wird das durch den Validator einmal kontrolliert. Also Es gibt dann bestimmte Mining-Geräte, die werden als Validatoren. Das wird immer abwechseln. das korrigiert sich gegenseitig, selbstständig, automatisch. Das heißt, dieser korrigiert dann, die Rechenaufgabe und das Ergebnis von dem Mining Rig, der diese Aufgabe gelöst hat. Das heißt, sie kontrollieren sich, wie gesagt, untereinander selber. Der eine Mining Rig hat, das, hat die Aufgabe gelöst und ein anderer kontrolliert das. Also er rechnet dann sozusagen gegen. Und erst wenn das passiert ist, dann wird der neue Block ja, erstellt, so dass man dann ähm, im Netzwerk weiterarbeiten kann. Traditionell kannst du dir das so vorstellen, dass man ähm, dass diese, diese Computerprogramme, diese Validatoren, eine, eine menschliche Person quasi ersetzt. Das heißt, wenn du eine Transaktion machen willst, du gehst zum Beispiel zu deinem Bankberater und willst dann dort ein Geschäft abwickeln, dann wird der das Ganze überprüfen, dann kommt das vielleicht nochmal zu einer anderen Fachabteilung, da wird das nochmal überprüft, immer von menschlicher Hand. Und in einer Blockchain passiert das automatisch, weil es im Programmcode so eingespeichert ist. Und da ist kein Handlungsspielraum für, für Änderungen, für ähm, Veränderungen. Das ist wie gesagt dort hinterlegt. Und da wird so eine Kontrollinstanz einfach wegfallen dann. Und ja, nochmal zusammengefasst: Das Ganze beim Proof of Work hast du die Validatoren, die auch gleichzeitig die Miner sind, und die kontrollieren sich gegenseitig. Also eine, alle Miner arbeiten gleichzeitig an einem Problem. Und dann löst einer das Problem und ein anderer kontrolliert ihn dann. Das passiert immer automatisch abwechselnd, da gibt es keine bestimmte Reihenfolge für oder keinen bestimmten Ablauf oder Rangfolge. Das passiert alles von alleine und dann werden Rewards ausgeschüttet, also die Belohnungen dafür, dass man diesen neuen Block dann geschürft hat, erstellt hat. Beim Staking sieht das alles ein bisschen anders aus. Das heißt, das Grundprinzip das gleiche, also dass die Validatoren die Aufgaben kontrollieren, die Transaktionen kontrollieren, die zuweisen, die Belohnungen ausschütten. Jedoch ist es, ähm, läuft das Ganze über einen Stacking-Pool. Das hat den Vorteil, dass wir dort keine hohen Kosten haben für diese teuren Mining-Rigs, für die Grafikkarten, die ja diese rechten Aufgaben beim Mining lösen müssen. Und wir haben nicht diesen extrem hohen Energieverbrauch. Also das fällt komplett weg und du kannst dir diesen Stacking Pool so vorstellen wie, wie ein Topf. Jeder, der sich am Netzwerk beteiligen will, der tut seine Kryptowährung in diesen Topf. Der Topf ist gleichzeitig derjenige, der die neuen Blöcke, die Transaktionen bestätigt, die Blöcke erstellt und es gibt viele verschiedene von diesen Töpfen, von diesen Stacking Pools. Theoretisch könnte jeder von uns einen Stacking Pool eröffnen, wie es auch bei Mining möglich ist nur ohne diese hohen Kosten im Hintergrund. Wenn du eine bestimmte Anzahl von Ethereum zum Beispiel hast, sind im Moment 32, dann könntest du dich bei Ethereum 2.0 engagieren und dort deinen eigenen Staking Pool eröffnen. Und dann bist du einer von ganz vielen, der diese Staking Pools hat. Und weiter geht es dann einfach, dass ähm, du quasi diesen Staking Pool bewirbst, die Leute kommen rein, tun was in diesen deinen Staking Pool rein, sodass du dann höhere Chancen hast die nächste Transaktion, den nächsten Block ähm, ja, durch, durch durchzubringen, wenn man das so sagen will. Und hast du das dann geschafft, dann wird das Ganze nach, wieder nach dem Zufallsprinzip von einem anderen Staking Pool überprüft auf, ja, auf Effizienz, auf äh, Korrektheit, auf Richtigkeit. Und wenn das dann funktioniert hat, wenn das alles abgewickelt ist, dann wird das Ganze bestätigt, du bekommst dann deine Belohnungen ausbezahlt oder der Pool bekommt die Belohnung ausbezahlt und dieser verteilt dann diese ähm, Rewards weiter an jeden, also an dich oder mich, der keinen eigenen Pool hat, sondern sich nur daran beteiligt, ähm, Ja, diese Kryptowährung oder die Belohnung dafür aus und behält nur selber einen ganz kleinen Teil für die Transaktionskosten und für die Betreibungskosten ein. Das ist der Unterschied.